Das Corona-Jahr war für mich herausfordernd. Auf und ab, Hoffnung, Sacrifice, Verunsicherung, Adaptation, Adaptation. ermüdend, Krise, Gare espoir. Jung sein ist eigentlich viele Leute kennenlernen, viele Gespräche führen, viele Sachen ausprobieren und viele Sachen sind einfach nicht möglich oder eingeschränkt möglich. Pour moi, euh en 2021, c'est l'envie de de faire des rencontres, l'envie de de se cultiver. Nous nous on moins de ne pas avoir forcément la possibilité de pouvoir se cultiver ou de rencontrer d'autres personnes. Ich finde total schade, dass mein zweites Semester auch wieder alles online leider nur stattfindet und ich meine Kommilitonen, die ich im Winter noch gar nicht richtig habe kennenlernen können, dieses Semester auch noch nicht kennenlernen kann. Was sehr schwierig war für mich bezüglich Corona, ist vor allen Dingen meine Fernbeziehung zu meinem französischen Freund. Manchmal weiß ich eben nicht, ob ich nächste Woche noch hochfahren kann. Ich sehe ein peu de contrer uh, l'effet de la Pandemie. Ich ist, es wichtig, de toujours garder contact avec ses proches, de prendre des nouvelles. 2021 jung zu sein heißt ähm, vielleicht nicht äh, das Leben führen zu können, äh, was man gerne geführt hätte, ähm, Pläne irgendwie äh, verschieben zu müssen, äh, im großen und ganzen einfach zurückstecken. Je dirais aussi qu'être jeune en 2021, ce pas une fatalité. En 2022, en 2023, euh, on sera toujours jeune. Il est important en tout cas en 2021 de, de s'engager pour ce qui nous est cher, que ce soit sur le plan personnel ou euh, sociétal euh, quand on est jeune.